Hallo zusammen, wir sind äh, Django CMS, äh, wir sind, kommen aus der Schweiz. Wir sind äh, die Kindergärtner der CMS, die hier vertreten sind, weil wir sind das Jüngste von allen. Die anderen sind alles schon Teenager. Ähm, wir sind ein CMS, das auf einem Web Framework basiert, das Django selber heißt. Äh, wir sind das Django CMS, das da drauf aufgebaut wurde. Django selber ist ein Next-Generation-Web-Framework, sehr ähnlich wie Ruby und Rails, einfach Python-basiert. Ähm, wir sind, wie gesagt, erst vierjährig, ähm, hatten aber jetzt letztes Jahr ein bisschen einen Durchbruch in den Enterprise-Market. Ähm, Mercedes-Benz.com läuft auf unserem System, wir selber haben ähm, Orange für die Schweiz gemacht, das komplette Portal, ähm, was es was unser System ein bisschen einzigartig macht, ist eben, dass wir auf einem Web-Framework basieren und dass das CMS, das Content Management System, eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Daneben kann gleich ähm, ein Shop oder irgendeine komplexe äh, Web-Applikation, die auch auf diesem Web-Framework basiert, äh, ist, oder ist, äh, ist äh, gleichberechtigt in diesem System und kann auch miteinander reden. Ähm, Stefanie wird euch mal zeigen, wie man da Content editiert und ja... Genau. Hallo zusammen, wir haben mit dem Django CMS den Schwerpunkt auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt, sprich, dass ein End-User, der die Person, die die Webseite abfüllen und pflegen muss, es sehr leicht hat. Mit dem Fragezeichen Edit ganz am Ende gelangt man gleich in den Edit-Modus, wo man anhand des On- und Off-Button die Webseite bedienen kann. Leider ist das Internet ein wenig langsam, tut mir leid. Okay. Im Off-Modus kann man ganz so normal herumsurfen, wie, wie ein externer User auf die Webseite kommen würde. Wenn wir den nun on können wir so ziemlich alles bearbeiten. So, Wir beginnen mit den Templates, mit der Auswahl von verschiedenen Templates. Das heißt, ob man beispielsweise die Webseite als ganze Spalte haben möchte oder ob man sie in zwei Spalten, drei oder was auch immer, geteilt haben möchte. Danach beginnt man, diese Spalten mit Plugins abzufüllen. Wir haben momentan bis zu 80 verschiedene Plugins, was beispielsweise ein Bild, eine Galerie, News und so weiter beinhaltet. Diese kann man ganz einfach mit diesem Add-Button einfügen. Wir können jetzt ein Bild für ein Beispiel auswählen. Man klickt auf die Lupe, man gelangt in die Ordnerstruktur. Und hier haben wir noch etwas Spezielles: das ist der sogenannte Focal Point. Das heißt, wenn Sie ein, ein, eine große Landschaft auf einem Bild festgehalten haben und eine, eine Person ganz klein irgendwo versteckt ist, können Sie den Focal Point so setzen, dass genau die Person fokussiert wird. Das heißt, wenn Sie in so einer Spalte, die, ja, die Spalte sehr schmal ist und es dann das Bild ausschneidet, dann nimmt es genau diesen Abschnitt. Mit dem Pfeil fügt man das Bild ein. Wie die meisten CMS kann man auch noch die Größe festlegen oder einen Link auf das Bild einfügen, damit wenn man draufklickt, dass, es, dass man da landet, wo man möchte. Hier unten wird es eingefügt. Falls es jetzt am falschen Ort sein sollte, kann man ganz einfach mit den Pfeilen das Bild hinauf senden oder aber auch in verschiedene Spalten verschieben. Das heißt, wenn wir hier das Text-Plugin haben und das lieber in der breiten, mittleren Spalte haben möchten, wählen wir das aus und es ist schon in der Mitte. Beispielsweise das Text-Plugin ist aufgebaut wie ein normales Word-Dokument. Word das heißt, wir können hier auch verschiedene Headings auswählen. So eine Tabelle einfügen, auch ein Bild oder ein Link innerhalb des Text-Plugins einfügen. Genau. Was wir noch in der Administration machen müssen, zum jetzigen Zeitpunkt, ist der Navigationsbaum festlegen. Ähm, schnell zu diesem Screen. Das kommt vom Web-Framework. Wir sind eigentlich nur dieser kleine Teil, der damit CMS angeschrieben ist. Ähm, alle Applikationen, die im Web-Framework installiert sind, bekommen dann automatisch so ein Admin-Interface und das sind dann alle Applikationen, die in dieser Web-Applikation installiert sind. Wir zeigen jetzt schnell das CMS. Genau. Hier bei den Pages sehen Sie eigentlich alle Seiten, die wir schon angelegt haben. Schön als Baum dargestellt und wenn jetzt eine Seite am falschen Ort ist, kann man diese ganz einfach mit Drag-and-Drop verschieben. Auch in die nächste Navigation hinein, als Second Level, das ist kein Problem. Eine neue Seite anlegen ist auch einfach, auf Add Page klicken, den Titel eingeben, speichern und dann noch auf Veröffentlichen klicken, damit wir sie dann im Frontend auch sehen. Ich habe schon mal eine Seite so benannt. Okay. Dann deaktivieren wir doch diese Seite und machen so. Okay. Löschen wir sie wieder. Gut. Was hier auch noch speziell ist, ist die multilinguale Funktion. Das heißt, wir in der Schweiz müssen sowieso jede Webseite in mindestens drei Sprachen ähm, erstellen. Und das lösen wir mit diesen Tabs oben. Sobald man den Titel umbenannt hat in die jeweilige Sprache, wird die Seite live angezeigt. Und man hat die Möglichkeit hier, from language, die alle Plugins kopieren. Also wenn man schon die gesamte Seite in Deutsch erstellt und abgefüllt hat, kann man alle Plugins, die existieren, so kopieren dass man nicht alle Galerien und so weiter nochmals einpflegen muss in der jeweiligen anderen Sprache. So, Dann haben wir auch noch den Django Shop gemacht, eine E-Commerce-Lösung, die wir einfach in das Django CMS einbinden können. Das Problem bisher war, es existieren sehr viele Shop-Lösungen, aber... Es bestand immer eine gewisse Schwierigkeit, die auf PHP oder so basierenden Shop-Lösungen ins Django CMS einzufügen. Daher einfach noch kurz einen Blick hier hinein. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass bei Shop-Lösungen sind meistens die, äh, ist das Problem die Variationen der Produkte. Ein T-Shirt-Shop hat zum Beispiel Größen und Farben gibt es aber Leute, die verkaufen ihre Produkte äh, gewichtsbasiert, es gibt Leute, die verkaufen ihre Produkte in Abhängigkeiten mit anderen Produkten. Alle diese äh, Möglichkeiten von Produktvariationen darzustellen, haben wir als unmöglich empfunden, vor allem, dass, nicht, also, dass es noch benutzerfreundlich ist für den, der die Produkte äh, abfüllen muss. Äh, deshalb ist unser Shop mehr wie ein Framework aufgebaut. Wir implementieren das Produkt als Klasse jedes Mal neu. Dadurch können wir auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden äh, sehr gezielt eingehen und auch noch benutzerfreundlich bleiben. So, jetzt ist unsere Zeit schon um. Wir hoffen, ähm, euch hat das Django CMS gefallen und wünschen noch eine schöne Messe. Dankeschön.